Der Zweck unserer Studie war es, einen neuen prognostischen Score zu erheben für Patienten mit Hirnmetastasen vom kleinzelligen Bronchialkarzinom, um gegebenenfalls ähm, Subgruppen zu identifizieren, die von einer anderen Therapie wie der Ganzhirnbestrahlung profitieren, wie beispielsweise einer stereotaktischen Bestrahlung. Ähm, Grundlage für die Studie waren prognostische Scores, die wir anhand einer retrospektiven Datenbank zusammen mit der Thoraxklinik Heidelberg haben. Das Ergebnis ist der sogenannte BMS-Score, den wir auf dem Krebskongress präsentieren. Wir konnten zeigen, dass der BMS-Score im Vergleich zu gängigen Prognosefaktoren günstiger war, zum Beispiel im Vergleich zur RPA-Klassifikation oder zum Disease-Specific-GPA-Score. Außerdem konnten wir eine Subgruppe identifizieren mit dem kürzesten Überleben und dem längsten Überleben im Vergleich zu den anderen Scoring-Systemen. Und wir werden diesen Score auch prospektiv evaluieren im Rahmen einer äh, Studie, der sogenannten Encephalon-Studie, die ganz Hirnbestrahlung gegenüber Stereotaxie beim kleinzelligen Frontialkarzinom vergleicht.